Hauptmord, Genozid, Kinderschöner Terroristen Bevor jetzt die Abmahnung von der CSU kommt, nehme ich das gleich zurück. Frau Bär, Frau Bär kann selbstverständlich bis 13 und die ist so modern, die macht das binär. Und betrachtet immer nur die letzte Stelle, die zweieinhalb Stelle. Man wirft uns ab und zu vor, wir würden uns einbilden, dass es einen Überwachungsstaat gibt, der auf uns zukommt. Aber wir haben es hier schwarz auf weiß. Über die lobby brauchen wir auch nicht sprechen. Ne? Und die Grünen? Bis die Baumkuschler sich mal einig werden, wächst sie an.